Professor ich freue mich sehr, dass Sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Darf ich Sie ähm, vielleicht als erstes bitten, dass Sie kurz Ihren Arbeitsbereich skizzieren? Also ich bin seit fünfeinhalb äh, Jahren in Klagenfurt an der Universität äh, im Bereich, ich habe einen Professor für interkulturelle Bildung. Und davor war ich in Köln gewesen, auch da habe ich mich äh, auch mit diesen Fragen äh, der Interkulturalität, Diversität in Schule befasst äh, und ja, auch hier ist eben das Hauptthema in Österreich auch in Klagen äh, und äh, ja, alles was mit dem Thema Migration, Vielfalt, äh, Diversität zu tun hat, auch Migration von Familien, Migration von Jugendlichen, das sind unterschiedliche Aspekte, mit denen ich mich auch in Kärnten oder in Österreich also bis jetzt oder in den letzten fünf äh, jahren beschäftigt haben mhm. ähm, in ihrem arbeitsfeld ähm, mit dem wir uns auch beschäftigen gibt es jetzt eine reihe von begriffen die ähm, unterschiedlich verwendet werden oder die unterschiedlich in sind sage mhm. ich jetzt mal also es gab lange Zeit eben die Begrifflichkeit interkulturelle Bildung, interkulturelle Pädagogik. Dann kam auf der Begriff äh, transkulturelle Bildung, Transkulturalität mhm. oder jetzt auch Migrationspädagogik. Können Sie vielleicht mhm. etwas dazu sagen, wie Sie ja. diese Begriffe verwenden oder verstehen? Ja, ich meine, das kann man ja noch historisch verstehen. Mhm. Also man hat ja mit der Ausländerpädagogik begonnen, die ja sehr... Ja, so problemzentriert oder defizitorientiert war und später hat man eben äh, eine, ja, eine andere Richtung äh, eingeschlagen, in der man gesagt hat, äh, eben, es geht nicht um äh, Defizite, sondern um Differenzen und deswegen die interkulturelle Bildung, das heißt im Mittelpunkt der interkulturellen Bildung stand oder steht immer noch die Differenzen äh, und die interkulturelle Bildung äh, bezieht sich nicht auf die Migranten so genannt, sondern auf die gesamte Gesellschaft, das war die Idee mhm. gewesen. Wobei das natürlich, wenn man anguckt, in den letzten 20 Jahren äh, doch äh, irgendwie stand doch im Mittelpunkt die Migranten, also nicht die gesamte Gesellschaft, habe ich den Eindruck, und wobei auch interkulturell sehr unterschiedlich diskutiert wird, äh, da gibt es auch wieder Konzepte, die äh, eben wegkommen von diesen Migranten, sondern auch sagen, interkulturell betrifft alle die, äh, Menschen, die in der Gesellschaft leben. Und dann jetzt gibt es in den letzten Jahren die, die, den Begriff, den Sie auch kurz erwähnt haben, transkulturell äh, oder transkulturelle Bildung, Transkulturelle Pädagogik. Äh, und und äh, ja, das ist im Grunde genommen, äh, also das ist auch wieder so ein Versuch, wenn man so will, ähnlich wie von der Ausländerpädagogik, interkulturell Versuch, äh, ein neues Konzept zu entwickeln, in dem man sagt eben, transkulturell betrifft alle, aber das wollte interkulturell ja auch, ja, das ist, äh, wobei äh, da eben auch die Überlappungen und so weiter oder Überschneidungen von Differenzen äh, eben in den Mittelpunkt gerückt wird und auch die Debatte, die in den letzten Jahren äh, geführt wird zum Thema global, globales Lernen, globale Entwicklungen, dass wir heute eben vor Ort leben, aber viele Elemente, die wir hier im alltäglichen Leben nutzen, diese eben nicht mehr lokal, ja. Ja, das heißt, durch neue Technologien und Internet und so weiter. Deswegen sind wir alle irgendwie transkulturell geworden. Das ist die Idee, die man hat. Wobei man weder jetzt, wenn man die Konzepte anguckt, transkulturelle Bildung, gibt es einige Bücher, die wieder doch wieder die Migranten Meine. äh, meinen. Ja, das ist schon ganz komisch. Ja, das heißt, halt mhm. die Begriffe ändern sich, aber Inhalte irgendwie bleiben doch. Ja. Mhm. Okay. Ja. Äh, mir ist dazu noch eingefallen, also ich ähm ich habe bei Janet Bennett, also diesen Begriff des Constructive Marginal gelesen, ja. wo, ähm, wo ich für mich so das Gefühl hatte, das beschreibt jetzt jemanden, der eben ähm, nicht unbedingt Migrationserfahrung hat, ja. aber eben aus verschiedenen anderen, ähm, sage ich mal, Minderheitenkontexten unter Umständen kommt, aber das zu einem sehr positiv besetzten äh, Neuen verbinden kann und ähm, hätte für mich transkulturell, also dort auch als passenden Begriff gefunden, weil eben sich äh, viele Personen einfach nicht mehr einer Kultur zuordnen lassen. Mhm. Eben. Und wir, wie Sie auch vorher gesagt haben, ja alle einem, einer Vielfalt von Einflüssen ausgesetzt mhm. sind. Ja. Und man kann ja das oft gar nicht mehr zuordnen, was kommt woher. Genau. her. Ja, das ist, ich meine, das, das Problem ist natürlich auf der einen Seite, es gibt eine theoretische Diskussion, die von der, von der Wissenschaft vorangetrieben wird, in der eben immer wieder neue Begriffe erfunden werden ein anderer Begriff, der natürlich in den letzten Jahren sich etabliert hat, ist also Migration. Genau. der Hintergrund also ja. Hintergrund ja wobei das, das ist ein Begriff ist eine, schon eine wissenschaftliche Erfindung und wenn man anguckt wie dieser Begriff definiert wird ist auch nicht uninteressant aber ja, das ist natürlich in der Umgangssprache, würde niemand sagen, das ist mein Freund, der hat einen Migrationshintergrund, ja. mhm. sondern die Leute haben einen Namen. Ja. Mhm. also Das heißt, vielleicht auch unbewusst erzeugt man halt wieder eine neue Differenz, die man vielleicht doch nicht will. Und überall jetzt ist es halt ist nicht mehr korrekt, wenn man nicht mehr sagt, Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund. Mhm. Und äh, das ist ja klar, dann, deswegen müsste man vielleicht dann, das ist ja meine Idee, ist radikal anderes umdenken und, und sagen, dass wir alle irgendwie von Diversität. Leben, das ist ja auch das Motto, das ich vertrete, wir leben mit Vielfalt in jeder Hinsicht mhm. und wir leben gut damit, ja, ein Leben ohne Vielfalt ist überhaupt nicht denkbar, mhm. nur das wird nie so richtig zur Kenntnis genommen, weil das irgendwie ganz normal geworden ist. Mhm. Man tut irgendwas und, und, und, und, aber wenn man darüber nachdenkt, dann hat man diese, räumt man wieder auf. Dieser Nachdenken, genau. Reflektieren hat eine gewisse Aufräumungsfunktion. Mhm. und obwohl das einmal Diversität auch biografisch, ja, dann biografisch, wenn man selbst an eine eigene Biografie nachdenkt, dann findet man viele, äh, viele Elemente, die mit, mit Vielfalt zu tun haben, und, äh, und, aber das wird nicht so reflektiert, was als normal wahrgenommen wird. Dann, ja. Das heißt, also für uns, also ich kann es ein anderes Beispiel machen, äh, wenn, wenn man die Literatur anguckt, ja, dann finden Sie immer, immer so eine gewisse Unterscheidung zwischen Migration und Mobilität, ja? mhm. obwohl ein, eigentlich ist das Tautologisch, ja, Migration mhm. heißt doch Mobilität. Er genau. ja, hatte ja mit Bewegung zu tun, also auch per Definition hat er ja mit Bewegung zu tun, aber trotzdem wird das eben die Wahrnehmung ist immer Mobilität ist ist was Positives und innerhalb der EU ist das auch gefördert, gibt es halt viele Mobilitätsprogramme, Erasmus und so weiter. Mhm. Das ist auch gut, wenn man das tut, und, aber die Migranten sind doch mobil, könnte man sagen, aber das wird nicht als Mobilität wahrgenommen. Also das heißt, es gibt natürlich immer eine gewisse so Hierarchie der Mobilität. Ne? Mhm. Also auch hier äh, sieht man eben, dass äh, das immer so mit unterschiedlichen gemessen wird. Mhm. Ne? das ist eben mobil und wie ist Migrant. Ne? Mhm. Glauben Sie, dass da irgendwie so auch vielleicht wirklich der Begriff Armut dahinter steckt, dass die Leute davor Angst haben, mhm. also das fällt, fällt mir oft auf, also wenn es um mhm. Migration geht, dass man sofort Armutsmigration ja, quasi ja. im Kopf hat. Ja, ja, ja. ich meine das hat natürlich, vielleicht das ist das auch äh, zum Teil historisch bedingt, äh, äh, weil äh, man, wenn man an Migranten denkt, denkt man immer natürlich an bestimmte Migranten, das ja, heißt genau. Arbeitsmigranten, ja. das heißt die, wobei auch die Arbeitsmigranten äh, es, es gibt auch Arbeitsmigranten, die als hochqualifiziert sind, mhm. um die geht es wieder nicht. Ja. Ja. Und auch die, die, die, die rechtskonservativen und Parteien die sagen auch nicht, wir sind gegen, sondern sie sagen, wir sind gegen bestimmte Migranten. Mhm. Mhm. Aber sie sind nicht, nicht gegen Menschen, die hochqualifiziert sind in der Stratkommunie arbeiten. Also insofern meint man nur eine bestimmte Gruppe. Äh, aber wird das schnell generalisiert natürlich. Genau. Ne? Das Bild ist ja. immer Migrant, äh, dann ist, wird nicht mehr so differenziert. Dann, ne? und, und, dann heißt das eben, wenn... Äh, das, das, hat, das war sehr interessant, in, in Düsseldorf gibt, gibt es äh, so ein Japaner-Viertel, nennt man das. Da wollen nur Japaner, aber niemand sagt, es sei parallel ja komischerweise. Aber äh, wo, wo, anderes, wo eben wo andere Migrantengruppen leben, das ist parallel. Ja? Mhm. Und da auch, äh, da merkt man auch eben, dass man nur bestimmte Migranten meint äh, und die anderen werden einfach äh, sonst äh, als, als fast definiert. Würden ja. ne? Sie sagen, das sind auch rassistische Wahrnehmungsmuster? Ja, das mhm. hat mit Rassismus zu tun, natürlich, klar. Ne? Mhm. Das, ist halt, äh, das wird natürlich äh, nicht so äh, kommuniziert, ne? indem man sagt, mhm. ja man darf doch das sagen dürfen. Ja. Ja? Also das ist immer das Argument, was oft vorkommt. Aber die, diese Hierarchisierung ist ja schon zum Teil auch institutionalisiert. Ja, das heißt, diese die Bilder, wie es fremd, wer ist nicht fremd, wer hat eine Staatsbürgerschaft, wer hat das keine, äh, und, und auch wer, wer hat welche Rechte, das merken sie eben, dass Leute, die, die was weiß, innerhalb der EU, jetzt, also nicht jetzt Bulgarien Rumänien, die jetzt äh, in den letzten Jahren diskutiert wird, aber von anderen, die kommen und nach sechs Monaten können sie dann zumindest auf kommunaler Ebene mitbestimmen und mitwählen. Es gibt welche, die in der zweiten Generation leben, die hier aufgewachsen sind, die das aber nicht tun dürfen. Ja? Mhm. Und das ist schon rassistisch, äh, weil man Rechte doch an Herkunft äh, verbunden äh, ja, wird. Ja. Und, äh, und insofern hat ins Rassismus natürlich schon mit Institutionen zu tun und, äh, und weil die Institutionen diese Hierarchie dann auch irgendwie weiter reproduzieren. Mhm. Ja? Vielleicht legen wir jetzt den Fokus darauf, Sie beschäftigen sich auch mit der interkulturellen Öffnung von Institutionen. Was brauchen aus Ihrer Sicht Institutionen, damit das gelingt? Ja, ich meine das ist nicht so einfach. Das ist auch ähnlich wie der Begriff Migrationshintergrund. Ja, weil das man irgendwann mal angefangen hat zu sagen, also zu, zu, äh, zu überlegen, dass die Institutionen schon auf, auf bestimmte Entwicklungen hier in Bezug auf Migration und so weiter äh, zu, äh, zu, also, also, äh, neues zu formieren, wenn man so will. Äh, aber äh, man kann ja unabhängig davon, ich meine die Öffnung, das geht, der Gedanke finde ich sehr interessant, ja, weil die Institutionen müssen, äh, sich ja immer öffnen, ja, das ist ja klar, unabhängig von Migranten, weil die Welt sich eben ändert und die Schule, Schule ist eine ja, Sondern die Bildung hat schon mit der Gesellschaft oder mit der Welt, in der wir leben, zu tun. Insofern, wenn das, was außerhalb der Schule passiert, reflektiert und einbezogen wird in die Gestaltung von Bildung, das hat mit Migration überhaupt nichts zu tun. Man kann natürlich sagen, dass das Thema, Jetzt äh, Migration äh, in, äh, in den letzten 50 Jahren schon Hauptthema geworden ist und das muss eben, die Schulen haben das ein bisschen ignoriert oder, oder auch nicht zur so Kenntnis genommen oder auch, auch, auch marginalisiert, je nachdem, wie man das sieht. Äh, und jetzt äh, äh, beginnt eben das zu reflektieren. Ist das ja nicht verkehrt, nur man darf das nicht jetzt nur in Bezug auf Migranten diskutieren. Mhm. Wissen Sie, das ist ähnlich genauso, dass nur, das ist ja nicht nur die Pädagogischen die, äh, die Schulen, die und auch Universitäten, da auch nichts anderes. Ja, wenn man merkt, äh, dass wir in der Welt leben, in der diese neuen Technologien eine wichtige Rolle spielen, ja, also heutzutage haben die Kinder völlig andere Kompetenzen. Ja. Mhm. Das ist halt so, ja. man kann das ignorieren, das ist eben. Und die Frage ist, wie kann man darauf reagieren? Gut, kann man sagen, man braucht dann jetzt äh, Medienpädagogik als Fach oder so. Ne? Das wäre eine Reaktion darauf, um das nochmal aufzugreifen und heißt aber nicht, dass man das abbildet, aber man kann das auch halt ignorieren, sondern die Frage ist, wie kann man das eben einbeziehen in die Gestaltung von Bildung und wer Stellenwert hat eben, äh, eben äh, diese neue Entwicklung dann. Und das ist ähnlich, eben mobile sein, Mobilität Migration, ja auch ähnlich. Ne? Das heißt, es gehört einfach dazu, das wird auch in Zukunft die Gesellschaften eben prägen und die Frage ist, wie reagiert man darauf und welche Konsequenzen sieht man. Und insofern ist die Debatte ja nicht verkehrt, aber, aber man darf dann halt das nicht direkt wieder reduzieren und als so ein Sondethema diskutieren, sondern man muss das irgendwie einbinden in eine Gesamtdiskussion. Und deswegen sage ich eben, was das Thema Diversität betrifft, das braucht man wirklich ein, ein gesamt integratives Konzept, wo eben unterschiedliche Entwicklungsbausteine zusammengefügt werden. Okay, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Bitte. Danke schön.